Hallo, grüßt euch! Herzlich willkommen zum Tag des Würstchen im Schlafrock. Und heute zeigen wir euch mal eine ganz besondere Fläschtechnik. Wir fangen an, uns ein kleines Sößchen herzustellen. Das braucht ihr für das Innenleben des Blätterteiges. Und dann noch ein Ei-Milchgemisch. Das ist dann zum Bestreichen. Ein Esslöffel Ketchup ist ja ein amerikanischer Tag. Ein Esslöffel Apfelmus. Das Ganze schön verrühren. Prise Salz. Etwas Pfeffer. Kleine Prise Ingwer. So, einmal Zwischenkosten. Etwas Paprika noch. Zum Streichen ein Ei. Kleinen Schluck Milch. Und auch das schön verrühren. Und die beiden Gebische stellen wir uns erstmal auf die Seite. Denn ihr braucht eure Arbeitsfläche. Die erstmal einmehlen, damit euch der Blätterteig dann nicht anklebt. So, ich werfe den nur mal erst einmal hin, nochmal drehen. Und dann nehmen wir das Nudelholz nicht zum Gatten verhauen, zum Ausrollen. das auch noch mal etwas melieren und dann kann es schon ans ausrollen gehen ihr nehmt euch das Sößchen großzügig draufklecksen und mit einem Pinsel einstreichen Zum Füllen könnt ihr nehmen, was ihr möchtet. Wir haben jetzt hier mal ein paar Wiener, könnt aber auch Bockwürste nehmen oder Knackwürstchen. Und die legen wir jetzt auf unseren Blätterteig. Teilen den etwas durch, ja, so dass das Würstchen mittig liegt. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr, das kann auf Seite. So. Noch ein Stückchen höher schieben. Und jetzt wollen wir flechten. Und da empfehle ich jetzt hier so einen Teigschaber, schräg ansetzen bis hoch zum Würstchen und so in ja, anderthalb, zwei Zentimeter Abstand schräge Einschnitte machen. Links und rechts. könnt das auch noch füllen, indem man noch eine Scheibe Schinkenspeck drauf tut oder etwas Reibekäse. Wir nehmen es hier Natur. Oben etwas umklappen und andrücken. Und dann ist wie beim horrorflechten Einmal links, einmal rechts. Schön andrücken und den nächsten Strang links, rechts, links und rechts. So. Bis zum Ende des Würstchens, da könnt ihr das abschneiden. So, das lege ich schon mal auf unser vorbereitetes Blech. Wenn ihr jetzt mehrere Sorten macht, immer schön auf Abstand legen. Der Blätterteig geht ein bisschen auf, dass es euch nicht zusammendeckt. Ihr nehmt euer Ei-Milchgemisch, nochmal kurz durchrühren. und gebt das über euren geflochtenen Zopf hier Na, habt ihr schon Hunger? Aber bevor wir es essen können, das Ganze jetzt noch für ca. 15 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. Backen Jungs, die Zeit des Backens nutzen wir, um uns eine schöne Dekoration herzustellen, denn das Auge ist ja bekanntlich mit. Wir machen eine Tomatenrose gegenüber vom Stiel. Nimmt er ein kleines Küchenmesser, setzt das schräg an und schneidet einen kleinen Deckel ab. So und jetzt nicht ganz abschneiden, sondern weiter, wie wenn es schält wie wenn ihr einen Apfel zum Beispiel schälen wollt. Wenn euer Gemüse schön fest ist, macht sich das besonders gut. So, da wo ihr jetzt aufhört, fangt ihr wieder an, aufzuwickeln mit der glänzenden Seite nach außen. Schön straff wickeln. Und wenn das jetzt hier zum Ende kommt, dreht ihr das über das Handgelenk und setzt die Rose auf. Und die setzen wir uns jetzt hier schon auf unseren schönen weißen Teller und das sticht schon schön heraus. Den Rest von der Tomate braucht man nicht wegwerfen. Ne? Im Kühlschrank sammeln, vielleicht eine kleine soyanka oder eine Tomatensauce beziehen. Jetzt kommen hier noch ein paar Blätter dran. Und dann immer eine grüne Gurke. Der Schnitt nennt sich ein Dreierschnitt. Und immer wenn sich zwei Schnitte treffen, kann man ein V rausschieben. Schräg ansetzen das Messer. Umdrehen, unser erstes V, das schieben wir kurz zum Test raus, wieder hinein, Abstand definieren, 1-2 mm, rumdrehen, zweiter Schnitt, testen ob es geklappt hat, jawohl, wieder zu und der dritte. Euer ja. erstes Gorkenblatt. Das ist übrigens auch eine schöne Deko, wenn ihr im Garten im Sommer große Zurini habt, ne, kann man den Schnitt beliebig erweitern. Nach links und nach rechts. Und auf mitgebrachten Kartoffelsalat ist das auch eine schöne Deko. Heute kommt es bei unserem Würstchen mit an. Würstchen im Schlafrock. So, und ein Platz sieht ein bisschen einsam aus, also kommt noch ein zweites. Kann man auch im Liegen hier so schneiden. Ja, Nummer 2. So, die Deko ist fertig. Und jetzt schauen wir mal, was unsere Würstchen machen. Die 15 Minuten sind rum, wir schauen mal, was unsere Würstchen machen. Oh ja, lecker! Voilà, Würstchen im Schlafrock. Dann schneiden wir sie doch direkt mal auf. Nach welches möchtest du? Das? Ja? Okay, dann nehmen wir das. Würstchen im Schlafrock. Lasst es euch gut schmecken, bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns bald wieder hier an den Töpfen, live und in Farbe. Tschüss!